Hi Thomas. Hi, grüß dich. Welches CMS-System stellst du heute vor? Ich stelle Contenido vor. Kannst du uns zwei Vorteile von Contenido sagen, die andere CMS-Systeme vielleicht nicht haben? Ja, Ein, der größte Vorteil von Contenido ist mit Sicherheit die Sprachsynchronisation, die andere Open Source CMS-Systeme nicht haben. Also per Klick mit einer Taste synchronisiere ich Artikel zwischen verschiedenen Sprachen hin und her und wechsle hin und her. Egal aus welcher Sprache ich komme oder synchronisieren möchte. Der zweite Vorteil? Der zweite Vorteil ist die Einfachheit des Grundsystems, was es Schulungen fast unnötig macht. Ich kann in Contenido reingehen, kann eigentlich normalerweise mitarbeiten. Die, die normalen redaktionellen Arbeiten, ohne dass ich irgendeine Schulung brauche. Hast du auch zwei Nachteile, die vielleicht Continido mitbringt? Ja, Continido hat natürlich auch Nachteile. Unser größter Nachteil ist, dass wir natürlich sehr deutschsprachlastig sind. Also, wir haben keine internationale Community, wir sind dadurch auch nicht so verbreitet. Es kommt aus Deutschland, es war für Deutschland gemacht, Und Deutschland, Österreich, Schweiz. Und so ist Continido dahingehend eine recht kleine Ver ähm, Verbreitung in Deutschland, aber nicht im internationalen Bereich. Da haben wir nichts zu melden. Zweite ist mit Sicherheit, wir haben eine recht kleine Community, die ist überschaubar. Das heißt, der CMS Garden ist ja letztendlich ein sehr guter Start für ein eine eventuelle Vergrößerung der Community. Ja, gebe ich dir recht. Seit wann gibt es Contenido schon? Continido gibt es eigentlich seit 1999. So lange schon? Sehr alt. 2000 wurde es auf der Internet-World vorgestellt mhm. Ja, und es zählt dann somit eigentlich, wenn man zählt, zu den ältesten Systemen mit. Welche größte Seite wurde dann äh, mit Contenido gebaut? Oh, es gibt viele große, es gibt viele interessante Seiten. Aktuell gibt es eine relativ aktuelle große Seite, die mit Contenido gemacht wird. Das ist bauma.com. Mhm. Das ist schon eine recht, recht schöne Seite mit Contenido, wo auch sehr viele Features von Contenido halt integriert wurden, die da zum Tragen kommen. Mhm. Wie findest du den CMS-Garten bis jetzt? Wir haben heute Samstag. Würdest du sagen, es ist ein voller Erfolg? Würdest du dir wünschen, dass nächstes Jahr auch wieder so ein Content-Management-System-Garten existiert? Ich bin ja immer noch für Sand auf dem Boden statt für einen Garten. Aber <lacht> würdest du dir auch sowas für nächstes Jahr wünschen für also die CeBIT? Ich würde mal sagen, ich wünsche mir den CMS-Garten für nächstes Jahr wieder. Mhm. Wir selber sind das erste Mal dabei. Wir finden es total fantastisch, hier zu sein. Es macht Spaß, in der Community zu arbeiten hier die Leute kennenzulernen von anderen CMS, auch wirklich den direkten Vergleich zu haben mit den CMS-Systemen. Muss man ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall wieder. Ihr seid auch am äh, Montag angereist, wenn ich mich erinnere. Wir sind erinnere. am Montag angereist, ja. Und bleibt auch bis zum bitteren Ende. Wir bleiben auch bis zum bitteren Ende. Das heißt, wir haben jetzt circa noch ähm, sechs Stunden vor uns, dann ist die Messe bzw. die CeBIT vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder. Ja. Und wünsche bis dahin eine schöne Zeit und Danke. vielen Dank. Danke dir fürs Interview. Danke.